Nicht ganz sauber, sagt der Zicko, aber Iko findet die Karrians schicko. Außerdem, woher wollen wir denn wissen, wann er zuletzt in der Barstraße war? Hör mal. Aber ganz sauber bist du auch nicht mehr, ne? Ach, ihn meinst du? Naja, dann, dann frage ich mich, woher willst du denn wissen, wann er zuletzt unter der Dusche... Ach komm, lassen wir einfach gut sein. <lacht> Äußerst ungemütlich, ich sehe das quasi täglich auf der Autobahn, das LKW-Fahrer dann und wann auf den Standstreifen abweichen, dann wieder korrigieren. Keine Ahnung, sei es, dass sie sich ein Käffchen gönnen oder eine WhatsApp verschicken. Jedenfalls, wenn sie das in deine Richtung machen, in der Baustelle, uh, ja, verdammt Miroslav. Also verstehst du, wegen Close? Äh, Englisch Close, die besten Witze sind die, die man erklären muss. Gummi küsst Gummi, trotzdem bleibt das Fahrerflucht, haften müssten die Eltern, aber ein Schaden ist da wohl nicht entstanden. Das Grinsen von dem Boy muss ich leider verpixeln, ist ja klar, aber hier eine akkurate Interpretation meinerseits, als ich meine neue Karre bekam. Einfach jeder, der in diesem Clip den Bus überholt, verkackt, war. Klar, der, der dann links direkt abbiegen will, konnte ja nicht wissen, dass der Bus gleich weiterfährt, es sei denn, der Blinker war schon links ersetzt, aber egal, ja, einfach mal genießen, das Ding. Hatte Chillt hier wohl auch im Moment. Schön mal, denn der Konzern hat eine richtige Hürde genommen. Und vom Kauf aus <lacht> so, für den Clip hier mal zwei Fassungen in meiner Moderation. Erstmal als YouTuber, als Person des öffentlichen Lebens und Vorbild für euch alle. <lacht> nee, also rechts überholen geht gar nicht. Das ist laut STVO Paragraph LMAA eine Ordnungswidrigkeit. <lacht> So, und nun, ich als Privatperson war, kann ich komplett nachvollziehen. Abgesehen vom Abstand und eventuell noch der kurze Bleifuß. Da bist du kurz mal unaufmerksam, also ehrlich gesagt, keine Ahnung wieso, aber ganz ehrlich, ich hatte auch schon mal mehr Glück als Verstand, dass ich keine Bande an der Seite hatte und doch recht deutlich von der Fahrbahn abgekommen bin und dann so eine monotone Autobahn, naja, eher jedenfalls ehrenwert, ohne Scheiß absolut geile Leute, die da sofort reagieren. Gut, dass ich die Karre noch steuern ließ. Fremde Stimmen dürfen wir hier eh nicht hören, aber es wird danach gefragt, ob alles gut ist. Und naja, also bei ihm schon. Aber Rad und Geldbeutel sagen was anderes. Und nochmal, wie cool sind die Leute bitte? Also ich komme da nicht klar, wie aufmerksam, dass der Vordermann sieht, was dem Hintermann gerade passiert ist, dann sofort mit ran und auch dahinter noch Hilfe hinzu. Also, so will ich, wenn überhaupt mal eine Panne oder einen Unfall haben. Wenn, dann so bitte mit Leuten, die das auch juckt. Hey. So, Freunde, jetzt, jetzt wird es kontrovers, provokant und triggerreich, aber unser Busfahrer hat es nochmal in dieses Video geschafft, weil er einfach recht hat, weil er verdammt nochmal völlig zu Unrecht beleidigt wird und weil wir einen direkten, genugtuenden Beweis dafür haben, wieso der Typ hier im ersten seiner nächsten Clips bitte umgehend die Karre stehen lässt und von fortan läuft. Auf unserer Spur können wir links abbiegen oder geradeaus. Ja, wollen wir jedoch links, können wir jetzt unmöglich fahren, weil, dann jetzt seht ihr doch, wohin denn? Immer Ruf und alle zustellen hier oder was? Junge, ey, ihr seht, ist der Verkehr da blockt, Alter, ey! Was für ein paar Klumpspaten! Ab sehen davon, dass Klumspaten ab heute mein Lieblingssynonym für Menschen ohne Hirn sein wird. Wie kann man so ein ekelhafter Mensch sein? Wie kann man so hasserfüllt durchs Leben fahren und so eine niedrige Frustrationsgrenze haben, dass man direkt aggressiv beleidigt und pöbelt? Marc macht alles richtig. Bis zuletzt schafft er es sogar noch, bei diesem verbalen Angriff bei Klumspaten zu bleiben, während er Bastard und Schwein genannt wird. Und der Einzige, der fahrunfähig ist, regt sich darüber auf, dass jemand nicht fahren kann, während dieser alles korrekt macht. Aber weiter im Text, äh, in den Clips... Ähnliche Situation mag es Busfahrer und weiß genau, hier musste Platz lassen, im Zweifel kommt der Bus nämlich nicht mehr rüber. Beweis folgt sofort im Anschluss. Trauerspiel ging zwar noch länger, aber ich will jetzt zu der Szene kommen, die beweist, dass die Betroffenen, also die zugestellt werden, weil solche Affen nicht weiterdenken als an sich selbst. In dem Fall die Busfahrer, die Leidtragenden sind und sich ganz genauso aufregen. Hier hupt der Busfahrer die Idioten aus dem Weg. Und schaute besorgt, ob sich Sergeant. <lacht> Hallo, Captain Hamilton. John. Das habe ich nicht. Es reagiert. Halt Einfach nur Scheiße. Immer die Kreuzung zu machen. Ja. Gibt es nicht mehr. Gott sei Dank. Absolut richtig so. Gott ist Dank. Ey, du hast gerade gesehen, dass da ein Bus langfährt und du fährst trotzdem auf die Kreuzung. Top! Ihr seid einfach nur Scheiße im Kopf. Noch, ihr nicht, nicht, nicht. Noch nicht. Haut an seinen Handgelenken war längst weggescheuert. It's Ende in der ja, wir haben die Endcard erreicht. Und äh, das letzte Verkehrszeichen, also die letzte Frage ja, zur Endcard. Äh, in der Endcard... Äh, äh, das letzte Mal habe ich gefragt, was ist denn das Zeichen hier? Das ist das Verkehrszeichen 301, Vorfahrt. Äh, mein Fahrlehrer hat immer hier gesagt Einzelvorfahrt. Man kann auch einfach plump sagen, dick vor dünn. Ja, du kannst hier einfach, gib ihm, ja, kein Rechts-vor-Links-Muster beachten. So, äh, was bedeutet aber jetzt das Verkehrszeichen hier wiederum? Ah, das ist, äh, das ist, äh, ein Verkehrszeichen.